Was macht für dich Arbeiten bei Renderedat besonders? Das ähm, Thema Freiheiten, also dass man hier sich eben halt so entfalten kann, wie es zu einem passt. Das Frühstück morgens bei Rewe. Ohne, dass es zu abgedroschen klingt, aber die Schnelligkeit. Man kriegt immer die Unterstützung, die man braucht und die man möchte. Dass verschiedene Menschen aufeinandertreffen. Also für mich ist sehr besonders der Umgang miteinander. Ich bin dran. Wie sieht dein perfektes Frühstücksbrötchen bei Randall aus? Ja, das habe ich mir tatsächlich bei einem Arbeitskollegen abgekauft. Aber das ist Leberwurst mit Senf drüber und einer Gurke drauf. Ein halbes Brötchen mit, mit Leberwurst nehmen, schön ich Senf drauf und Gurke. Also ich greife gerne zur Butter. Ich würde sagen, meins ist tatsächlich relativ klassisch gehalten. Aber wir essen ja auch Nutella hier, oder? Ja, die Papallen. Ich würde <lacht> gern ähm, veganer Käse oder veganer Aufschnitt oder so. Brötchen mit Avocado. Ja, ich krieg da auch immer so ein bisschen Futterneid, wenn alle ihre coolen Brötchen machen mit <lacht> Avocados drauf, Tomaten, Wurst. Du kannst eine Nacht an einem Randavet-Standort feiern gehen. Welche Stadt suchst du dir aus? Hamburg. Ja. Ich sag jetzt einfach mal Berlin. Habe ich Bock drauf. <lacht> ja. Einfach weil Köln, muss ich gestehen, die sind mir zu versoffen. Aber darum geht's ja. Das ist für mich halt ganz leicht, weil als Urkölner, ich kenne die ganzen Kölner Lokalitäten. Ich würde auf jeden Fall in Köln feiern. Gehen. Ja, aber in Berlin ist es dann auch saufen, da oder nicht? Oder ist es... Da gibt es gar nichts zu überlegen. Ist es ist ein anderes Feiern in Berlin. ist ein anderes ich Saufen. Fall? Ja, definitiv. Ich bin ja in Hamburg zugezogen, deswegen würde hier bleiben, So lange bin ich noch nicht da. Ich glaube, ich würde Hamburg nehmen. Echt? Mhm. Warum? Stumm. Stadt. Kölner halt sind, oder? Ein... Nö, da können wir mithalten. der Kölner Stadt. Beim Sommerfest Letzter oder beim Frühstück die Erste? Ich neige ja eh immer dazu, der Letzte zu sein. Du bist auf jeden Fall beim Sommerfest die Letzte. Auf einmal, man kann ja auch beides. Mich findet man in irgendeinem Einkaufswagen auf der Straße liegen. Ich bin nie die Letzte auf einer Party, dafür werde ich zu schnell müde. Äh, Sommerfest, ich werde auf jeden Fall der Letzte sein, der von der Party geht. Wie sieht Arbeit aus, die dich glücklich macht? Ich mag gerne bunte, kreative, vielfältige Sachen. Viel Freiraum, viel Freiheit. Ähm, eben jeden Tag entscheiden zu können, ob Homeoffice oder Büro. Ich würde sagen, für mich persönlich jetzt nicht zu monoton. Vielfältige Arbeit. Ja, also ich weiß gar nicht, ob, ob Arbeit das ist, was man im Leben glücklich machen muss. Dass man das machen kann, worauf man Bock hat. Also, mhm. dass Arbeit nicht Arbeit ist, sondern irgendwie so eine Art... Von Selbstverwirklichung? Nein. Sehr Homeoffice-orientiert <lacht> auf jeden Fall. Genau. Was ist dein Hero-Dish? In Klammern, dein Essen, das du mit Sicherheit gut hinbekommst, wenn du Besuch bekommst. Oh weil wow. ähm, Na, Brötchen mit Butter. Das wäre dann auf jeden Fall eine Lasagne. Also mhm. so eine schön selbstgemachte Lasagne von A bis Z. Ich wollte erst mal hören, was er zuerst sagt, was er darunter deutet. Ist dein ich... Essen, das du mit Sicherheit gut hinbekommst, wenn du Besuch bekommst. Ich glaube, die Tortilla Wraps, also am liebsten mache ich eigentlich so Buffetsachen, so wenn ich ein paar Leute eingeladen habe, dass es dann viele kleine Dinge gibt. Nee, ich bin da immer so, wenn so, ja, aber wir heute Abend am Essen, ich so, ja, voll gerne, was bestellen wir? Bei mir jetzt mein Hero-Dich-Thai-Curry. Also dein Date freut sich, ja? Das klingt immer, oder so ein käse Yoga im Büro, wie gut bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, ich mache vor oft mit. Ich dachte am Anfang, ich bin gut, aber meine Waden sind so kurz auf sich gesehen und alles. Hm. geht gar nichts. Puh. Ich muss von der Minus 5 wegkommen. Bei Nena sieht das immer so einfach raus und ich denke mir so... Also ich bin nicht gut, weil ich immer super lange Sportpausen habe, aber ich äh, strebe die Zähne an. Mal gucken. Na. Was? Entweder oder ins Büro, Jogginghose oder schick machen. Die Art und Weise, wie ich mich mit meinen Bergenwäsche auseinandergesetzt Ich besitze keine Jogginghose. Karl Lagenfeld wäre stolz ja. auf dich. Schick machen ist ja auch so eine subjektive Sache. Ja. Oberkörper hoch. Immer ja, muss dann irgendwie gut sein, wenn du Termine hast. Unordnung ist egal. Yes. Ich zieh mal. Habt ihr meine Teddyjacke schon gesehen? Also, ich war eine ganze Zeit lang in Jogginghose im Büro. <lacht> Nimm sie nochmal. Warte, warum sollten Leute jetzt zu uns ins Team gehen? Woher wusstest du das? Also, ich finde, das fühlt sich irgendwie nicht nach, oh fuck, ich muss arbeiten Richtig, gehen an, ja. sondern so, ja. cool. Ich treffe ja. nette, nette Leute. Also, Familie beschreibt es sehr gut. Irgendwie sind wir so eine Art Studentenverbindung mit dem genügenden Art an äh, oder Maß an Professionalität. Und das ist so ein bisschen was, was uns aufmacht. Also, zu mir ins Team sollte man kommen, weil man es mag, an ziemlich vielen verschiedenen Dingen gleichzeitig zu arbeiten. Was ist deine Lieblingsaktivität in zehn Minuten Laufweite um das Büro? Zur Info, hier sind sehr viele Restaurants um die Ecke. Off-camera, am Bord, Cocktails und rauchen. <lacht> Aktuell, ich ja. du so da von der München steht. Pause machen quasi. Pause machen. Meine, Lieblings meine, meine Lieblingsaktivität <lacht> ist Pause machen. Und rauchen zählt nicht dazu? Ich rauche ja nicht. Ähm ich weiß gar nicht. Ich ja. gehe sehr gerne zu Saturn. Mhm. Ich gehe manchmal gehe ich einfach zu Saturn und gucke ja. mir Sachen an. Was? Es gibt so ein kleines koreanisches Restaurant hier in wo ich tatsächlich noch nie war, aber was äh, mich sehr sehr reizt. Welche Angewohnheit im Homeoffice würdest du im Büro niemals ausleben? Nebenbei One Piece gucken. Ähm, wie so ein, so ein Wettermann mit schicken Hemd vor der Kamera sitzen, aber kein Hose. Drüber Rauchen. Ah okay ja. Jetzt habe ich mich auch gleichzeitig noch, noch <lacht> geoutet. Ich habe die Angewohnheit dann immer zu lang zu schlafen und dann so kurz vorher irgendwie an den Schreibtisch zu fallen. Nee, ich kuschel mich ins Bett und dann arbeite ich da so. Okay. Dann kann ich auch richtig vier nee. Stunden Arbeit. Okay.